Mhm. Vor langer Zeit herrschten zwei Rassen über die Erde. Das ist doch ein neues Menschen Spiel. und Monster. Eines Tages verschwanden alle ohne eine Spur. Flowey. Oh, wir haben mal ganz schön lange gespielt, du. <lacht> oh. Das Interessante ist, dass man ASGov ganz am Anfang, wenn man das Spiel nie gespielt hat, für einen krassen Typen hält. Und das ist oh. nur so ein Liebe, lieber Weichling. Oh fuck. <lacht> Datei gelöscht. <lacht> Hallöchen! Ich bin es, Flowey! Flowey, die Blume! Ich muss dir wirklich danken. Du hast den alten Narren schön ausgetrickst. Ohne dich wäre ich nie an ihm vorbeigekommen. Aber jetzt mit deiner Hilfe ist er tot. Und ich, auch die Menschenseelen. Junge, ich habe mich so lange leer gefühlt. Es fühlt sich gut an, wieder eine Seele zu haben. Hm, ich kann sie zappeln fühlen. Oh, du fühlst dich vernachlässigt, nicht wahr? Nun, das trifft sich ja perfekt. Immerhin habe ich nur sechs Seelen. Ich brauche noch eine. Bevor ich zum Gott werde. Und dann werde ich mit meinen neuen Kräften... ...Monstern, Menschen... ...Allen die wahre Bedeutung dieser Welt zeigen. Oh, und vergiss es, zu deinem alten Spielstand zu fliehen. Er ist für immer weg. Aber keine Sorge, dein alter Freund Flowey hat dann hat einen Ersatz gebracht. Ich überspeichere deinen eigenen Tod, damit du zusehen kannst, wie du, wie ich dich in blutige Stückchen zerhaue. immer und immer wieder... Und dann wieder. Hm? <lacht> Denkst du wirklich? Du könntest mich aufhalten? <lacht> du bist wirklich ein Idiot. Es macht euch gefasst. Haltet euch fest, bitte. Holy fucking shit. <lacht> Was zur Hölle? Flowey's Gottgestalt. Ist das wie eine Spinne. Was zur Hölle? Hey, what? <lacht> Ey, what? <lacht> <lacht> Was hat Toby Fox da bitte geraucht? Er <lacht> drei gespeichert. Gedunnt. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. <lacht> Photoshop Flowey. Es ja. kann einfach nicht gesund sein, was der zu sich geschaffen Kampf Kampf! Das ist der beste Boss, Kampf. Oh, that's a lot of damage. Oh fuck. Ich liebe es. Erst den mal versuchen zu töten. Kann man das überleben? Schau, schau doch mal. Oh, ja, kann man. Aber ich bin tot. <lacht> Ernsthaft, so kurz vor der nächsten Phase, ach komm. Das ist alles nur ein böser Traum. Eine Frage, wenn man einen Neutral Run gemacht hätte, dann wäre es da schon zu Ende gewesen oder wie? Nein, das ist ein Neutral Run, den wir gerade machen. Also True Pacifist ist ein Neutral Ending am Anfang. Und das Spiel ist gecrashed. Weil um den Rest zu verstehen, der danach kommt, muss man das hier machen. Deswegen wäre es wär schwachsinnig gewesen, hätten wir auf der alten Datei weiter LP'd. Ja, verstehe ich gerade irgendwie nicht ganz. Wirst du dann sehen. <lacht> Dachtest du wirklich, ich wäre zufrieden, wenn ich dich nur einmal töte? Warte, es hat die gleiche Fähigkeit wie Sane. Es weiß zum Speichern. Ja. Ja, er kann jetzt save Er kann. Er überspeichert die ganze Zeit unsere Datei mit seinen Save-States. Cool. <lacht> er ist der Gott dieser Welt. Okay, vielleicht schaffe ich diesmal das zu überlegen, aber <lacht> ja, letztes Mal war's war es echt knapp. War das, der, war das der Boss, den du meintest, Daniel, wo du zwölfmal gestorben bist? Mm -mm. Ich bin bei ASCO 12 zwölfmal gestorben. Und bei dem dann hundertmal? Ja, wir einfach nur geschieht. Ich bin hier sogar ziemlich gut durchgekommen. Ach. Also, das ist einfach nur krank, weil ich das so sehe. Ja, ich bin hier auch sehr oft gestorben, bis ich das einmal bis ich da einmal durchgekommen bin. Aber wenn man noch einmal durchkommt, dann geht der Rest. Alter, so übertrieben. Okay, nice. Oder? Wir sind in der nächsten Phase. <lacht> die anderen Seelen, die er absorbiert hat, die melden sich jetzt zu Wort quasi. Oh Gott. Und die Sachen, die man hier sieht, das sind ähm, halt die Items, die wir gefunden haben. Und das waren halt die früheren Besitzer. Ja. Deswegen. Erst haben wir das Spielzeugmesser gefunden. Das ist das hier. Und wir rufen nach Hilfe übrigens. Oh, und die Seele wird werden geheilt. Und so überlebt man das halt. Oh fuck. Haha, du bist ja cool, ich mag dich. <lacht> Auf die Attack hasse ich am meisten. <lacht> Kampf! Oh Gott, die Venusfliegenfalle! Oh Gott! Er äh, ja. äh, holt gleich seine, meine Lieblingswaffe raus. Aua. Ich glaub, ich glaub Tim weiß, was ich meine. Ja. Okay, weiter geht's. Oh Mann. Die Handschuhwaffe. Genau. Ah, ah, das ist so lustig hier, nicht. Tat. Uh, ich sehe mich selbst nicht, das ist sehr cool. Okay, Daumen hoch, Daumen hoch. Ich brauche Heilung, ich brauche Heilung. Fuck. <lacht> Nein. Oh. oh, er speichert. Oh, er, er speichert, das ist sehr cool. Oh, danke Flowey, ich mag dich. Und er speichert einfach weiter und er lädt es. Und das ja, ist ihm alles scheißegal. Das ist... Er macht einfach weiter. Okay. Alters Face oben. <lacht> ja. Das Beste. Das blaue. blaue Auge da auch. Ihr als Zuschauer könnt darauf achten. Ich nicht. Ja, Mir ist auch erst dann aufgefallen. Das du übrigens die Ballettschuhe. Oh Gott. Au, au, au, au, au. <lacht> oh, die Schaden? Ja, die machen alle Schaden. Erstmal für... Um Hilfe rufen. Heilung! Okay, das war ziemlich oh, gut. Oh, das reicht das. ist Voll. Okay. Oh Gott. Das macht halt so viel Damage. Alter, das Fade. Das sehe ich ja jetzt yes, erst. Das sind. Oder? Ah, nee, ist alles okay. Okay, nicht. Aua. Oh nein, die Finger! Das. <lacht> das ist meine Lieblingswaffe. Ja, der oh. dazu kriegt er keinen Schaden. Glaube. Ach, du Scheiße dass er so viel abgezogen hat. Ist ja auch gegen Gott. Alter, no hit hier. <lacht> okay. Okay, nächste hm. Warnung. Oh Gott. Oh, das sind das nicht so nette Worte. So nett. Das sind nicht so nette Worte. Nee. Nee, nicht unbedingt. Ah, oh, Tat. Das ist nett. Wir rufen nach Hilfe. Oh fuck, oh, hör auf damit, hör auf damit zu speichern, das kotzt mich so an. Vor oh, du weißt nie, ob er das dann lädt oder nicht. Ja, er lädt's, Alter, das ist so assig. Okay, wir sind schon sehr, sehr weit. Oh mein Gott! Uh. <shrielly> <shrielly> schön nach Hilfe, schön nach Hilfe rufen, genau. Ah, oh, gib mir die, die Spiegeleier. Ja, die brauche ich richtig viel. Gib it to me, Babe. Oh, fuck. Er hat noch gar nicht die eine Attacke gemacht, oder? Also, die, die die ich so mag, er hat er noch gar nicht gemacht. Vielleicht macht er die gar nicht mehr. Meinst du den Kamehameha, der. oder? Nein. Alter! Ja, die meine ich. Ah. Die flauen Bomben! <lacht> okay, wir sind ja in der letzten Phase. Jetzt wir kommst die... wieder sofort wieder immer genau so viel abziehen, dass du knapp überlebst, aber irgendwie. Es müsste die Pistole kommen. Ich glaube, an dieser Stelle. Also, spätestens an der kann man auch schon gar nicht mehr sterben. Also, bin ich mir ziemlich sicher weil manchmal macht er auf einmal mehr Schaden, manchmal auf einmal weniger. Wow. Ist das jetzt die leere Pistole gewesen? Die die eine im Müll gefunden hat? Äh, ja. Oh scheiße, das ist nicht viel. Die Seelen. Und die Musik! Woo! Können wir die Seelen berühren? Oh! Ja, heilt uns. Schade, ich die ein jetzt. Ja, <lacht> ich traue ich für alles zu <lacht> ja gut äh, spieler abwehr jetzt schon. sinkt auf null jetzt geht's los und jetzt und ich glaube hier wenn man hier stirbt das ist bitter aber ich bin hier glaube ich noch nie gestorben weil man wird hier immer ab und zu geheilt Deswegen, ja das ist eigentlich so gedacht dass man hier nicht stirbt ja <lacht> Böde. Aber die Töne, wenn glaube getroffen. Ja. Wird. <lacht> oh. Oh. Oh. Oh. Das ist so geil. Ja, krank und Cool. Eine Frage: Wenn man es das zweite Mal durchspielt, kommt der Flowey nicht? Gibt es dann auch diesen Endboss nicht? Ne? Nein, den gibt's nicht. Den gibt's nur beim ersten Run oder beim YouTube? Run. Also eigentlich nur beim ersten Run. <lacht> Auch ein Grund, warum wir das neu machen wollten. Wegen dem Boss, ja. Dem, Weil man den einfach zeigen muss. Ja. <lacht> ist, ist eigentlich mein mein Highlight aus dem Spiel. Eins meiner ja. Highlights. Ja, neben score Generell, das Finale ist so gut gemacht. Egal welchen Run man macht. So verändert sich das hier Spiel. Ja, natürlich. Das Pacifist-Finale äh, werden wir ja noch sehen. Im Moment sind wir ja noch beim True Pacifist. <lacht> dö, dö, dö, dö, dö, dö. Wann ist er endlich tot, Alter? Noch das ist heißt langsam Zeit. Aber auch wenn es nicht ja, so das aussieht, das muss ja trotzdem irgendwie Arbeit gewesen sein und alles. Und dann schau dich das an. Das <lacht> Face. Ich liebe es. <lacht> Nein! Nein! Das kann nicht passieren! Du. Du. Nein. Das? Du Idiot. <lacht> ist ein Scheißer. <lacht> ich glaube, wir gehen. Okay, darf ich kurz was zeigen? Wenn man das hier macht, wird man immer wieder mhm. resettet. Hey, ach hey, hey. Achtet, gleich, äh, gleich verändert sich was am Floys Text. Dachtest du wirklich? Du, ähm. Würdest du damit aufhören? Ja, ist ja das ist ja gut. ziemlich cool. Wie auch immer. Du, du bist hoffnungslos. Hoffnungslos und alleine. Oh ja, das stimmt. Deine wertlosen Freunde können dich jetzt nicht retten. Rufe nach Hilfe. Ich sage es dir. Weine in die Dunkelheit. Mama, Papa, irgendjemand Hilfe? Sieh her, was dir das bringt. Du rufst nach Hilfe. Doch es kam niemand. Junge, wie schade. Niemand sonst. Möchte dir beim Sterben zusehen? Oh nein. Oh nein. Oh. Das war erstaunlich angenehm. Was? Wie, wie hast du... du Nun, ich werde einfach... Laden fehlgeschlagen. Äh, äh, wo? wo... Wo ist meine Kraft? Die Seelen? Was machen sie? Nein! Nein! Das kannst du nicht machen! Du musst dich mir unterwerfen! Stopp! Hör auf! Oh Mann, der coolste Boss aller Zeiten. Und oh, der ist schlecht gemachteste. <lacht> Zumindest von den Bildern. Gnade, oder? Nee, ich will kaum... Ich will sie eigentlich eliminieren, aber wir sind Pacifist Ja. Sonst hätte ich diese Blume sowas von klein Ja, ich, ich, ich, hab, ich hab sie auch getötet, deswegen war sie ja nicht da bei unserer Speicherdatei. Was los ist? Denkst du wirklich, ich habe etwas gelernt? Nein. Okay. Mich zu verschonen wird nichts bringen. Mich zu töten ist der einzige Weg, das zu beenden. Todesstrafe! <lacht> Wenn du mich leben lässt, werde ich zurückkommen. Ich töte dich. Ich töte alle. Er will ich doch Umbruch, töte jeden, den du liebst. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Hä? W warum? Ja, Grobe. Warum bist du so nett zu mir? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Blau ist geflohen. Ich dachte, schon gestorben wegen so gutem Herzen. <lacht> jetzt haben wir ein verhaltener Eins. Und das, meine Damen und Herren, war der Neutral Run. <lacht> Wieso war das ein Neutral Run? Weil es der erste Run ist, den du machen kannst. Du kannst dich von Anfang an Petsifist machen. Wir können jetzt noch die Bedingungen für Petsifist weitermachen, so dass wir ein Petsifist-Ending rausholen können. Aber das hier ist das, was du für den allerersten Run bekommst, sprich für den Neutral Run. Das siehst du, wenn du das Spiel das erste Mal durchspielst. Diese lamen, hingeklatschten Credits. Oh ja. Die eigentlich keine richtigen Credits sind. Photoshop. Und wie jetzt, also wir müssen aber jetzt nicht nochmal das ganze Spiel Nein, nein, durchspielen, nein. Oder? nein. gut, Nein, das zum Glück, Glück nicht. Oh mein Gott, ich dachte schon. Das ist, das kannst du eben nur machen, wenn du True Pazifist machst. Also von Anfang an die Pazifistenroute wählst, aber eben das allererste Mal spielst. Ring, ring Hallo? Ist jemand da? Naja, ich lasse einfach eine Nachricht da. So, es ist eine Weile her. Die Königin ist zurückgekehrt und herrscht <lacht> über den Untergrund. Sie hat neue Regeln erschaffen. Alle Menschen werden nicht wie Feinde behandelt, sondern wie Freunde. So ist es wahrscheinlich eh am besten. Die menschlichen Seelen, die der König gesammelt hatte, scheinen verschwunden zu sein. Also wird der alte Plan wohl nicht mehr so schnell aufgehen. Aber obwohl die Leute noch untröstlich aufgrund des Königs sind, um unsere Freiheit sieht es schlecht bestellt aus. Die Königin gibt ihr Bestes, dass wir nicht die Hoffnung verlieren. Also, ähm, hey, ähm, wenn, wenn wir hier unten nicht aufgeben, dann gibt da oben auch nicht auf, okay? Wer weiß, wie lange es dauern wird. Aber wir werden es schon hier rausschaffen. Sans, mit wem redest du? Oh, mit niemandem. Was? Niemanden? Kann ich auch mit ihm reden? Hier, nimm schon. <lacht> Warte eine Sekunde. Ich erkenne diese Nummer. Achtung, Mensch! Ich, der große Papyrus, bin jetzt der Anführer der Königsgarde. Das ist alles, was ich mir immer erträumt habe. Oh nein. Aber anstatt zu kämpfen, gießen wir nur Blumen. Das ist also ein klein wenig anders als vorher. Und wir helfen Dr. elvis bei ihrer Forschung. Sie findet einen Weg, dass wir alle herauskommen. Danke Chris Blue. an hilft ihr auch. Auch wenn ihre Methoden zu helfen ein wenig... ...exklusiv sind. Aber ich denke hätte hat, hat sie gerne in ihrer Nähe. Oh. Hey, was stellst du jetzt an, du Rabauke? <lacht> Bitte schone das Handy. Hey, wer hat hier die Leitung? Ich. <lacht> oh, ja, ist ja richtig. Ich habe meinen Job als Leiterin der Königsgarde aufgegeben. Da wir niemanden mehr bekämpfen. Ist die Königsgarde völlig zerfallen. Es gibt jetzt, ähm, nur noch ein Mitglied. Aber er ist extrem gut. <lacht> <lacht> ja, das ist er, komm her. Bitte schone das Skelett. Wie auch immer, ich arbeite jetzt als Alphys äh, Laborassistentin. Wir werden einen Weg finden, hier ein für alle Mal zu gehen. Oh, und ich bin auch eine Sportlehrerin in der Schule der Königin. Weißt du, dass ich sieben Kinder stemmen kann? <lacht> <lacht> Klasse, was? Hey, tut mir leid, was mit Esco geschah. Er ja, ist der einzige, der leider nicht mehr da ist. Du hast nur getan, was du tun musstest. Es ist nicht deine Schuld, dass er... Krepiert ist. Ach, verdammt. <lacht> ich vermisse den großen Kerl. Komm schon, ja. Andain. Reiß dich zusammen. Ähm, ich erzähl dir noch, was Elfes so, so zur Zeit macht. Naja, sie ist eigentlich leider so drauf wie immer. <lacht> Vielleicht ein wenig zurückgezogener als sonst, <lacht> zum Glück. Scheint, als würde sie irgendwas wirklich beschäftigen. Aber sie kommt damit nicht zurecht. Ja, Ich bin ja doch da, um sie zu unterstützen. Ja, wir sind Freunde da, nicht wahr? Ey, wo auch immer du jetzt steckst. Ich hoffe, dort ist es besser. Wir mussten viel opfern, damit du es schaffst. Also, worüber du bist. Gib dein Bestes, um glücklich zu sein, okay? Und Zuliebe. Wir fühlen uns besser, wenn wir wissen, der Ärger war es auch wert. Wir sind bei dir. Jeder ist das. Sogar die Königin. Hey, warte eine Sekunde. Toby, Toby, möchtest du? Oh Gott nein. <lacht> sie sagt, sie wäre beschäftigt. Puh, zum aber wenn sie wüsste, mit wem wir reden. Werden wir das Handy ja für ein paar Stunden nicht wiedersehen? Wir haben die Gnade, dich davor zu verschonen. Aber rufe bald zurück, okay? Sie telefoniert gerne. Oh, ups. Das Teil <lacht> hat fast keinen Saft mehr. Ich halte das ungern kurz, aber man sieht sich. Okay, Kumpel. Tschüss fürs Erste! Man sieht sich, Turabauke. Bauke. Klick. Schön, dass du sagst fürs Erste. Ähm, erfährt man jetzt, welche Antwort bei Elf ist richtig war, ne? No? Eskor oder der Mensch? Du wirst es noch erfahren. Okay. Du wirst es noch erfahren, ja. Warum? Warum lässt du mich gehen? Erkennst du nicht, dass Freundlichkeit dich nur verletzen wird? Sieh dich nur an. Du hast all diese tollen Freunde. Aber jetzt siehst du sie wahrscheinlich nie wieder. Ganz davon zu schweigen, wie weit du sie zurückgesetzt hast. Tut weh, nicht wahr? Wenn du einfach weitergegangen wärst, ohne dich um alle zu kümmern, müsstest du dich jetzt nicht schlecht fühlen. Ich verstehe das nicht. Wenn du wirklich alles richtig gemacht hast, warum musste dann trotzdem alles so enden? Warum ist das Leben wirklich so unfair? Sag mal, was wäre, wenn ich dir sage, dass ich über ein besseres Ende Bescheid weiß? Du musst nur deinen Spielstand laden und warum siehst du nicht in der Zwischenzeit nach Dr. Elvis Es scheint, als hättet ihr bessere Freunde sein können. Wer weiß, vielleicht hat sie den Schlüssel zu dem Glück. Bis später. Und Flowey gibt einem eben den Tipp jetzt auf den True Pacifist Run. Genau, und jetzt ist alles wie das vorher. Das bedeutet? wir sind wieder hier und schauen nach Elvis. <lacht>